Ein schönes Beispiel für dich, wie man mit Leichtigkeit bessere Ergebnisse erzielen kann. Das Beispiel bin ich selber. In der Theorie weiß ich, dass es ganz entscheidend ist, wo man mit seiner Aufmerksamkeit jetzt ist. Ist man jetzt im Mangel oder ist man jetzt in der Fülle? Und mein eigener YouTube-Kanal, ich habe die ganze Zeit nur auf das Ergebnis geschaut. Ich wollte mehr Aufrufe haben, ich wollte mehr Abonnenten haben. Und vor einigen Tagen ist es mir gedämmert. Ich habe gemerkt, ich lebe die ganze Zeit bei meinem YouTube-Kanal im Mangel. Und so habe ich gesagt, komm, mach doch das, was dir Freude macht. Guten Content, Nutzen zur Verfügung stellen, tolle Videos, tolle Impulse. Und das Ergebnis kommt doch ganz von selber, das wissen wir ja alle. Und jetzt die Frage, wo bist du noch im Mangel? Schau ganz genau hin und du kannst es jederzeit ändern. Geh jetzt in die Freude und das Ergebnis kommt ganz automatisch.